Liebe Mitglieder von Team Königsdiger, möchten Sie da ganz herzlich zu unserem heutigen Informationsfall begrüßen. Mein Name ist Thomas Hugh, Präsident vom Verein des Verein bei der von Und äh, ich mache jetzt im Moment den grüße August. Nachher werden dann andere reden. Aber es ist mir ein Anliegen, Danke Danke sagen Ihnen allen. Einerseits, dass Sie heute gekommen sind. Danke sagen aber auch für die grossartige Unterstützung, die sie Königsdigger leisten, ohne dass die Königsdigger, Sie haben es gelesen, wo auch schon ein erklecklicher Betrag zusammengekommen ist, wäre es nicht möglich, dass wir den Königsdigger restaurieren können. Also Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Auch ein Dank möchte ich aussprechen an die Kärnten das sind die, die Knochenarbeit machen. Halten voran. Wir sind dann Stellvertreter von Bernd Kudjak weitere Herren Harald Ketter, Toni Müller, die Tausende von Sonnortagsstunden bereits geleistet haben und hoffen noch mehr leisten, so dass wir dann schlussendlich fertig sind. Ich werde jetzt das Wort übergeben an Willy Klausen, Chef, nachher stellvertretender Chef von Bernd Kubjak, der Ihnen im Detail werden von dieser Restaurierungen erzählt. Wieder schön. Danke vielmals. Fangen an mit der Wanne. Die ich letztes Mal erklärt habe, haben wir große Mühe, gehabt, die zu wiederzunehmen. Vor allem die vorderste Paare, die hintersten Paare. Vorne und hier sind wir innen ein Stoßdämpfer drauf. Und auf dieser Schwunghafte ist eine Vielverzahnung, mit dieser Fransch, der Stoßdämpfer abliegt. Die der ist komplett verrostet, fast in einem Arm nie geschweißt. Die Mittleren haben mit 60 Tonnen Press Und geschlagen. Die Vorderste, die und die haben keine Wand gemacht mit 60 Tonnen. Dann haben wir meiweiß eine 100-Tonnen-Presse bekommen, die wir ein bisschen fern bedienen können. Wir haben mit einem kurzen Arbeitsweg wir immer wieder unsere Zwischenstücke hingeschaut und möglichst in Zwischenstücke nur eins oder zwei. Und wenn die nicht ganz gerade waren, haben sie die aufgestellt 100 Tonnen. Wir haben wohl Wohlsicherheit gehalten und drüben Wohldecken darauf zu dass das Zeug nicht in die Luft geflogen ist. Schlussendlich haben wir es hergebracht und haben mehrere Sämtste, die 36 Bohrungen, außer die grösseren innen die, die kleinen, rausgefräst. Die Kunststoff, die sich <lacht> hat im Wasser das ist ja sehr lange im Wasser, dann haben wir gefräst und geschliffen, natürlich zuerst zwei Kalibrierungen gemacht, das wir haben wir probieren alles es geht, noch mehr, noch mehr. Schlussendlich haben wir die Schwingarme nur noch können. E das zu den Wanne Unterteilung. Dann haben wir den Bernd, der vor allem sich der Wanne angenommen hat, sämtliche sieben neue Brennstoffdänke montiert, Abdeckplatten drauf tun und über 30 Brennstoff und Entlüftungsschläuche abgelenkt, die entsprechenden Hufen dazu bestellt, wieder auswärts schickt, dass wir die können pressen, dass sie dicht sind. Also sämtliche Tänze wird mit, mit Benzin und Entlüftungsleitungen montiert. Der nächste Schritt in ist der Wanne ist das Erstellen vom Kabelbau. Das sind ein paar Überreste. <lacht> die Arbeit ist der Fahrensitz. Auch hier haben wir die Kopien nicht bekommen, wir haben die noch gemacht. Jetzt sind wir jetzt dran, ein Werkzeug anzufertigen, damit wir die starken Fedderen auch besser machen können, damit wir die Fedderen spannen und richtig montieren können. Das nächste Gewannen ist noch ein Verbindungsgestein provisorisch einmal montieren, gewisse Sachen sind schon instand gestellt, ersetzen, anfertigen, sodass wir am Schluss dann wieder rausnehmen können, die montieren, Motor montieren und Verbindungsstangen dazu. Dann äh, ein kleines Beispiel, so also Sachen gehört zum Motor. Für die Belüftung von der Sammelrohre, Asukrohre, alles kaputt wir müssen mussten anfertigen. Musterkala von Boviten, von England, wir haben ist das geschickt. Wir haben es also in Auftrag gegeben. So Sachen machen wir hier nicht. Da sind wir angemeldet auf die Hilfe. Aber die sehen auch so ein Teil, das kostet. Das kostet Geld. Genau gleich wie die <lacht> verschiedenen Chromstahlrollen, Sie sind vorbereitet für die Kühlung. Ich habe nur noch ein paar Führer gearbeitet, das Sie sehen, wie das etwas aussieht. Das ist der Turm, also der Wanne. Sie sehen die hinten und vorne, neu angefertigt, angeschweißt, gerichtet, anpasst, Auch die Raupenschürzen, die entfällt. Auch neue Stellen noch und montiert. So ist er also unten, dann kann man sagen, ist schon fertig. Dann gehen wir nochmal rüber, in Turm. Im Turm. Der Turm ist hier hinten soweit bereit zum Sandstrahlen. ist sämtlich ein Ausbau, der Hinterteil vom Rohr mit dem Verschlussstück, dann die Miegeladeringe, die Handliegen vorne, die das ist alles soweit parat. Dann die Sitterichtgetriebe. Das ist dem Haraldsissen mitgekommen. Natürlich komplett blockiert. War. Dort kann man das ganz frei drüllen. Es funktioniert wirklich. Ja, Harald kann den noch sagen, als spezialist Wenn ihr da innen auch das Aufbauen ist. Dort ist ganz interessant. Dann haben wir da vorne die Wiegenlagerungen. Die so kleine Sachen machen wir ganz weg mit dem Parade zum Einbauen. Dann das nächste ist die Turm zurück, die gefällt. Dann kann man Fehler treiben, dann kommt das Chassis, das greift dann in die Turmkranz ein, dann ist während der Fahrt, gibt's kein Schräg auf die Seite drin. Auch das müssen wir angefertigt werden. Hier da ist Beispiel vom Turmlager. Hinten aufgestellt ziehen sie das Lager und der Kranz. Da sind 40 Kugeln. Immer so eine, zwischen denen die mit dem Distanzring. Und da hat es eine kleine Stelle am Lager, wo man die einzelnen Kugeln herausnehmen kann. Das ist ja der Grund, dass auch so, wenn der Panzer mal beschossen wird oder rumgeheult, dass der Turm nicht rauskommt. Das hebt alles in der Kugeln rein. Das ist jetzt ein Teil, das hinten aufgestellt ist, wo man natürlich nicht anstrahlen. kann. Das gibt grosse Handarbeit jeder der alles, alles, was verrostet ist, auszupolieren, möglichst wenig abträgen und dann wieder zusammenbauen. Das ist so ganz grob, wo wir nicht nur Zähne ausbeissen, aber da haben wir jetzt einen Spezialist, der uns noch die Hälfte hilft gedanklich, das ist der Turmlucke, die haben wir jetzt abgedrängt hinten. Da sind sie unten. Und äh, ja, da üben wir noch ein bisschen, da beißen wir die Zähne noch mal ein bisschen aus, bis wir das so weit voneinander nehmen. Arald willst du etwas sagen vom Aufbau von dem Getrieb Ja, ganz kurz. Also, äh, das Getriebe greift ja in den Turm dann ein und äh, der Kälbischer, oder der Vorteil ist, einmal vom äh, vom Hydraulikgetriebe kann man es äh, antreiben und vom Handgetriebe. Und das Tolle ich da drin, ist drin, äh, der habe ich diese komplizierte Überlagerungsgetriebe, also Planetenüberlagerungsgetriebe, das heißt so, äh, einmal kann der, kann man der, der Rechtsschütze kann hydraulisch das betätigen und kann aber sofort <lacht> auch von Hand äh, mit dem zweiten Rad antreiben. Das heißt, er braucht, das relativ schick da braucht man nichts denken und da muss man nichts umschalten, wenn es passiert ist, sondern der kann wirklich äh, in voll eingreifen und äh, das eine und andere machen. Es geht dann auch durchgehen, also die Einrichtung nicht durchgehen, dass der Ladeschütze auch äh, der Turm drehen, im Notfall oder bei helfen. Was allerdings nicht kann, das ist mein mal aufgefallen, äh, was es nicht geht bei dem System, äh, der äh, Richtschütze kann im Motor nicht helfen. Das geht nicht. Also wenn jetzt, äh, Es hätte ja geheißen, der Turm ist ja relativ schwer und wenn, der, wenn er schräg steht, heißt es Probleme geben, dass er den Turm drehen kann. Und was er eben nicht geht, durch diese Mechanik äh, kann er nicht im, im Motor helfen. Und das ist ein der Nachteil. Nicht. Aber war jetzt ein interessantes Ding auch aufzubauen und zu so gucken hat auch ganz gut funktioniert. Die Verzahlungsqualität ist natürlich das Problem. An manchen Stellen war wegen Korrosion, da ist die Verzahlung ein bisschen anders. gewesen. An anderen Stellen war es besser, aber dann für unser Kriegseinsatz wird es da funktionieren. Also, das tut wieder und man kann es dann einbauen, wenn es soweit ist. Okay. Okay. Darum auch während der Fahrt im wenn er in den ist, ist der Turm zu. Dann geht es kein Drück. Ich und kann nicht ablaufen. der Stuhl hat so dieser wanne -Lippis. Das ist ja nicht meine Wanne. <lacht> ja, also ich könnte Ihnen jetzt hier stundenlang was erzählen, bis Ihnen die Ohren größer werden, aber das will ich uns nicht zumuten. Vielleicht so einige Details, die uns auch erstaunt haben. So, äh, zumindest mich haben sie erstaunt, als ich vor sechs Jahren hier angefangen habe, so ganz tief in die Literatur gegangen Dieser unscheinbare Zylinder hier. Das ist der, Kupplung, der hydraulische Kupplungszylinder. Das ist von daher interessant, als dass äh, das der einzige Königstiger ist, oder den ich kenne, äh, der diesen Mechanismus hatte. Es gibt äh, eine Umbauvorschrift, eine offizielle Umbauvorschrift vom Heereswachenamt oder so, von Ende August 1944, die den Umbau auf hydraulische Kupplungsbetätigung beschreibt. Unser Getriebe hat auch einen, den entsprechenden hydraulischen Nehmerzylinder. Und wenn das eben eingebaut ist, dann äh, sieht man, dass das Kupplungspedal noch die dicke Schubstange für die mechanische Kupplungsbetätigung hat, die endet aber in nirgendwo, weil das Ganze auf hydraulischen Kreis umgerüstet ist. Danke. Was ist noch? Noch was? Gibt, ich würde noch ganz kurz zum Getriebe was sagen. Ich fühle mich doch rausgefordert. Es ja, geht auch darum, weil immer wieder die Diskussion kommt ja auch, dass die Getriebe zu so schwach und, und äh, gerade als Vorgelege. Und wir äh, haben ja vor zwei, drei Jahren das Vorgebe auseinander gehabt. Und da konnte ich bei uns in der Firma mal ein bisschen nachrechnen und muss schon sagen, das Getriebe ist einfach hervorragend ausgelegt. Also als, also als heute das man versucht nachzurechnen, so gut es geht. Und ich würde sagen, das ist eine ein Betriebe, das würde ich heute nicht unbedingt anders auslegen. Also das ist immer es heißt, das, wieder. das ist zu schwach und so weiter. Also unabhängig von der Auslegung, also es ist wirklich hervorragend, man hat vier Planetengetriebe im Abtrieb und hat dann äh, in der ersten Stufe, ist, ist, äh, ein Stufe der es einstufiges Stirnradgetriebe und ist sehr, sehr ausgegriffen, dass also die Belastung der Zahlenmeter sehr, äh, dass es gleich ist für die erste und zweite Stufe. Also das muss ich sagen, das Ding ist sehr, sehr gut und wie gesagt, würde ich heute nicht unbedingt anders machen. Was ich nicht sagen konnte, ist natürlich das Problem von der Qualität der Materialien. Das konnte ich jetzt nicht die Räder rausnehmen und mal messen. Das ist natürlich auch noch ein Schwachpunkt, wo ich sage, auf die Materialienordnung war. Aber rein von der Theorie und von der Auslegung ist das wirklich ein sehr gutes, robustes Gebiet, wo man heute wahrscheinlich nicht anders machen würde. Ich wollte es einfach sagen, weil man kriegt ja viel, auch in der Presse oder, so, oder in den Büchern, das sei ja alle zu schwach ausgelegt, also aus unserer Sicht eigentlich nicht. Dann möchte ich auch noch kurz was zu sagen. So vorgelegt, mehr Spitzer, Füße ist der Seitenrand, Füße ist der also, also die, die Berichte, die mit kaputten Vorgelegen oder kaputten Getrieben zu tun haben, die haben auch immer damit zu tun, dass die ganze Kiste unsachgemäß bedient worden ist. Es gibt einige Situationen, der konnte zum Beispiel, der, der, der kleinste Radius, das ist ja ein, ein sogenanntes Zwei-Radien-Lenkgetriebe und auf dem kleinsten Gang hatte das Ding einen Radius von 2,4 Metern. Und wenn man dann mit zu viel Gas und zu starkem Lenkeinschlag versuchte zu drehen, dann kann es so ja sein dann ist es oft passiert, dass die Ketten aufliefen oder dass dann mit zu viel Gas es da drin geknackt hat. Aber wenn das Ganze sachgemäß bedient worden ist, dann waren die Sachen wahrscheinlich so haltbar, wie du es hast. Danke. Es liegt genau in dem Sie sehen, das ist unser <lacht> <lacht> irgendwas zum Malen ist und wenn ist, dann ist der Johnny der richtige Mann. Er hat da den Kurve und Fremdschluss. Hast du noch irgendwas zum Malen? Ja nein, Gott, ich meine, ich habe tausend andere Sachen gemacht, oder? Also richtig. Wenn es zum Malen geht, dann sind wir mehr. Hat. Was jetzt in unserem Team auf Feld sind noch zwei, die uns im Moment nicht da sind. Es ist immer grosse Nachfrage, kann ich auch ein Königsteam kommen. Genügend im Moment. Erstens sind wir froh, dass die Herren jeden Samstag können. Mit dem November, wenn die Museen dazu sind, arbeiten wir hier am Samstag bis am März. Und äh, wir können natürlich noch Leute brauchen, a. und welche Kenntnisse haben, und b. einen jeden Samstag können. Darum im Moment sind wir im Moment ausgeschöpft, verlangen. Äh, ich möchte meinem Team recht herzlich danken. Es ist eine Freude, mit Ihnen zusammen zu man hat wohl auch nicht wieder die gleiche Meinung, um aber wir finden uns wieder. Der andere will es auch etwas besser machen. Aber äh, es klappt. Dann der Dank natürlich auch von meiner Seite an euch oh, allen. Ohne euch geht es nicht. Man muss ganz klar sehen. Die Frage kommt immer, ja, wann sind wir dann fertig? Im April. <lacht> Im März. Im März. Im März. Im März. Vom Jahr wieder 30. Februar. <lacht> März. Dass alle also, etwas im Gleichen sind, Jetzt haben Sie die Gelegenheit, zum Spezialisten Fragen stellen. Sie haben auch die Gelegenheit, zu reinschauen. Sind Sie vorsichtig hinein, zwischen den Stange und den Wannen? Hat es einen Abgrund? Und es lohnt sich unbedingt, hineinzuschauen, um zu sehen, was alles passiert ist. Und dann werden wir dann fertig sind, keine Fragen mehr haben, alles gesehen haben. Eine Sache zu den Tankleitungen sagen, bevor jeder das gleich separat fragt, äh, der Willi hat ja gesagt, dass über 30 Leitungen, äh, die, die meistens mit, äh, mit Gewindeverschlüssen, ver, also montiert sind, äh, alle existieren, die sind alle verlegt, aber die sind eigentlich, wie man heutzutage sagt, alle Fake, Fake-Schläuche. Mhm. Äh, und zwar aus dem Grund, wenn diese Leitungen undicht werden und der Panzer ist zusammengebaut, kommt man praktisch nirgendwo mehr dran. Wir haben jetzt gesagt, wir, wir benutzen nur einen Tank und legen da möglichst direkt einen Schlauch von vorne bis hinten, ohne diese ganzen Zwischengewinde zu nutzen und, äh, und haben eigentlich mehr Sicherheit. Also es geht vom, vom hinteren oberen Einfülltank ein, neuer Schlauch, ganz bis äh, zur Mitte der Wanne, wo der Benzinfilter montiert ist und von da aus wird ein Schlauch bis zur Benzinpumpe hinterm Brandschott am Motor gehen. Also da, diese ganzen schönen Schläuche da, die bleiben schön, aber sie werden nicht benutzt. Und wie werden sie dann verbunden? Mit so großen äh, äh, Gummischellen. Achso, Wir leben da die Auch die Dings vorne, die für Bolzen, oder? Die, die die der Bolzen zurückbleiben, die Bolzen jetzt ja. ja. die Bolzen ja. immer wieder okay. das treibt. Und das hat man nie. Das hat, das hat nur Eisen, die die Ketten rücktreiben. Das ist auch das ist schön, eben, ja, ja. etwas, so darauf hinweist, dass man dass ja. ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. das wirklich ja, ja. man, ja. gemacht hat mit dem Fahrzeug. Äh, andere haben das nicht. Ich, das auch nie ich habe ist das nie ist ja, ja. Vielleicht kann man so wieder fahren. zurück. Vielleicht Wie ja. gesagt, das ist nur nicht Ich will nicht sagen, es ja. ist so gesichert. <lacht> gibt Sachen, die <lacht> dass ich einfach. Das ist Kopie, das treiben, die nicht, äh, ja, äh, äh, so. Das die andere Getriebe, so. Das in den Büchern steht, dass, es, äh, dass die Kugeln unterschiedliche Durchmesser haben. Jetzt hat er Namen gemessen und die haben gleich großen Durchmesser. Das ist der Turmkranz-Lager. Ja, ja. Kugellager. Aber der, der, der Turm ist jetzt nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, äh, über die Kugel so gelagert, sondern die, die Kugeln sind die seitlich. Die seitlich gelagert. Kann ich sehen. Wir so also Zeichnung gesehen, so, ja mit der Kanone, das ist praktisch der innere Teil und, dann, und das, das ist das Gegenstück da ja, oder was? Das ist von innen quasi, äh, die Wiege. Dieses wird von hier aus, aus geschoben und wird also das wird hier verbraucht. Und das wird praktisch ja, dazwischen das hier dazwischen geschoben? Nein, nein, das ist der Verschlussblock da ja. hinten dieser dicke Klotz. Komm, wir gehen mal hin. Genau, da, da kommt es rein. Heißt Bodenstück. Ja. Und hier kommt der Verschlussklotz rein. Und mit so einem Hebel, der hier nicht existiert, kann man den dann hoch und runter machen. Geschoss rein und Schuss. Und was mich interessiert... Äh, wenn der Verschluss unten ist mit dem Hebel, ne? ja. dann schiebe ich die Granate durch. Ne, der Verschluss kommt hoch, Granate Ach so, rein, hoch und, und, und, und unten. Der ist nicht unten, ne? der oben ist unten, er. Unten ist er, wenn er verschlossen Schloss ist. <lacht> ist. Ach so, weil Manche Panzer haben ja das so, dass der nach unten geht. Und dann schiebst du die Granate rein, dann geht er automatisch hoch. So, ich. musst die Hand schnell, schnell genug okay. rausziehen. Nein, nein, nein, Wie geht das bei dem? Okay. Der fährt nach oben. Der fährt nach oben, Geschoss rein hängen runter. Und geht das also wieder. musst du manuell praktisch dann mit dem Hebel verschlissen? Ja, ja. Okay. automatisch ja, geht, automatisch. Ja, geht automatisch. geht nicht automatisch, genau. okay. Und wie gesagt, dieses Ding wird also so hingeschoben. Okay. okay. Auf diese Seite. Und dann hat die, äh, die Wieger ja hier oben diese, diese beiden äh, Vorrichtungen um diese Zylinder dazu. Das eine ist der äh, <lacht> Rückstoßdämpfer und das andere ist der Rohrfußdämpfer. Ja. Und die werden dann auch hier befestigt und die Wiege, die wird dann in diesen Wiegen lagern da. Aha. Belagert und diese, diese Wiegenlager, die werden in den Turm, ganz vorne, festgeschraubt. Okay. der Rohrvorholer ist da, wo Sie das Öl auslaufen haben lassen, wenn Sie den Panzer um... Äh, der Rohr... nee das ist der Rückstoß. Der, der, Rückstoß, der, der Vorholer ist über äh, komprimierte Luft. Ah, okay. Das ist ganz richtig, Scheiße. Das ist nicht so klatsch. Es bringt doch nicht. gegenfährt, dass er nicht unendlich hochgeht. Auch innen drin nichts zusammensteht. Ja, genau. Also, die Logik ist da. Aber das Ding, das ist, das ist eine, eine Maschinenkonstruktion mit allem Drum und Dran. Wahrscheinlich am richtigen Rüst hätte er einen nicht eingeschweißt der den man probiert. <lacht> Herr Itz war ganz mir geht ja darum, da nicht. Es geht ja nur drum, es geht ja nicht drum. Und dort schon weißt du, dass das natürlich Zerosburg Holzelektrode geht. Aber jetzt muss man überlegen, es geht ja nur drum für den Fall, wenn er wirklich durchschlägt. Also sich nur und, und dann hätte er so viel effektiv hätte er so viel Federweg, also viel machen tut er auch nicht. es mhm. also so, dass er dann einmal, das geht ja wirklich nur darum dann hätte er effektiv 10 mm Federweg nach also wo zusammendrückt, das Ding. Und dann ist doch scheiße konstruiert, die untere, die, das sind drei Schrauben und ich muss die untere, ich muss also kann es gar nicht so montieren, ich glaube ich muss sogar einen demontierten Zustand montieren, weil wir unter um um Schrauben nicht hinkommen. Ja. Also wenn er das Ding zusammenbaut, dann geht es gar nicht hin. Also. <lacht> Das ganze Fahrwerk demontieren praktisch. Nein, äh, nein, nee, so ist es nicht, aus. es ging einfach darum, die ja, äh, das sind eben Tellerfedern, und wo dann zusammengedrückt werden und dann ist praktisch im drin ein Stößel, zum letzten letzte Stage aufzunehmen. Ja, ja. Und das geht. Mhm. Das sind da Schrauben und da Schrauben. Genau. Und die unteren und dann, die kommen die kommt gar nicht bei. Ja. Also ja. Wenn das Im Prinzip hätten wir so ein bisschen oben die Hinschrauben hinmachen würden, hätten ja, wir genau. ja gar keinen. Das ist wahrscheinlich halt so, das ist halt konstruiert, weil wo nur das montiert haben und sie sagen, oh Gottes Willen, das Gottes Wille. Siebe. das Sieber ist richtig ein Murks. Das ist nur ist, ist ganz einfach. Aber dann war halt das Gussteil, das, das kenne ich auch, alles war fertig, Gussteil war fertig. Ja. ja, lass es. Lass es, lass es ja, ja genau. ganz klar. Wir können gar nicht mehr was mir auch nicht klar ist, machen. ist das Thema. Wenn sagen, auch dieses, dieses Ganze hat das ist mir bis heute nicht klar. Das ist für mich nur klar, dass das ursprünglich gedacht war für ein, ein weitere Rad außen. Mhm. Ja. Mhm. Wurde aber, glaube ich, nie realisiert. Und das sind auch so Dinge. Da waren war schon noch die Gusteile, wenn alles war, waren schon noch fertig. Mhm. Und dann hat man die Augen zugemacht und hat gesagt, leg mal noch am Arsch. Mhm. Aber das sind äh, auch die, auch die, auch die, die Schwingarme. Mhm. Also, ich weiß gar nicht, wie, wie viel wie viele Hülse und nochmal Hülse und wie kompliziert das Ding hat. Und ich habe es nicht kapiert. Wir haben die han, äh, Hülse, es gibt Hülse drauf und dann nochmal eine drauf. Und, also, sag ich war, war letztes Jahr in, in Kubinka und hab, zufälligerweise waren Josef Stahl in drei dort, wo, wo zufälligerweise vorne das Rad weg war. Oder da, da konnte man mal das, das Rad angucken vom heidischen ja, Streichen, da, vom JS. Ist der ISO 152, ja, warst Du war schon das gleiche, vor der, der Räder schätze ich. Ja. Das, ist, das ist der Hammer, das ist ein Gussrad und, und zwei Kugellager drin. <lacht> das ist alles, das ist alles. Das ist alles. Das Heckmeck vergleicht. <lacht> mit dem Heckmeck, was da alles dran ist, der besteht ja etwa aus 5000 Teilen, das Rad. Also dir also, also, nee, aber mal das Ding an, hier, Räder, Schrauber und nochmal und da geht es weiter drin. und nochmal um Lager und die und das ist ja... Und wenn man dann den Rad von das 2 oder von das 3 vergleicht, ich hab das Ding auch gedacht, das ist halt ein Gussteil, und zwei Kugellager drin und Schrauber drin, das Ding hat nicht gefahren, war schon nicht schlecht. Die, die Mannstunden, wenn man sie vergleicht zur Montage von Königstiger und dem anderen, das ist zum IS-3 oder so, also ist auch Wahnsinn, ich glaube, dass der zehnfach an Mannstunden braucht. Die mussten hier vor allen Dingen auch sehr viel nacharbeiten. Speziell auch bei den Porsche-Türmen, bei, bei den ersten 50 Türmen, da musste sehr, sehr viel nachgearbeitet werden. Mit der runden Blinde von... Naja und, und insgesamt war der ja auch wunder. Der hatte, speziell auch diese Kommandantenkuppel so eingerundet. Da musste die die Seitenwanze aufgewalzt werden. Und äh, das war sehr sehr viel Arbeit. Und aus den, auch aus diesem Grund sind sie zu einem anderen Turm, der der Einfacher Henschel-Turm. Der hat aber mehr Panzerung gehabt vorne, Der hatte 180 mm Frontplatte. ich weiß nicht, ob die gleich war oder ob die jetzt stärker war. Also die, die, hat, die müsste 180 sein. Was ich, ich so glaube, war. die Frontfläche bei dem Porsche Turm, die war insgesamt sogar noch ein bisschen größer als bei dem Henschel Turm. So. Ja, also die, die senkrechte Frontfläche, also die Kugelfangfläche im Prinzip, die war ja, ein porsche ein bisschen größer. Da, da hat er noch diesen Kugelfang vorne, ne? die, die, diese, diese Schräge, wo praktisch ein Geschoss abprallen konnte, praktisch in die ja, Wanne. Dann. Kugelfalle nennt man das, das ist praktisch der... der äh, der Abstand zwischen Turmunterseite und Oberseite. Das war ungefähr eine Handbreit. Ja. Wenn da eine, eine Patrone zwischenging, dann drehte sich der Turm nicht mehr. Und der, äh, der Turm, der schließt praktisch bündig mit der Wanne ab. Ja. Ah. Baum. <lacht> Bäumchen. Bäumchen. Und, ähm, also ich bin jetzt oben auf der Wanne und der Bernd. Erzählt uns, was da passiert ist seit Dezember letztes Jahr, Fjerns? Sag doch mal, was ist hier passiert? Ach, hier passiert Die so Tanks sind montiert. Also die Tanks, die sind ja schon länger montiert. Äh, was ich hier jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, eigentlich schon fast in den letzten Jahren, das sind die äh, Leitungsanschlüsse. Äh, die alten Anschlüsse, die alten Leitungen, das waren im Grunde so Textil ummantelte dünne Schla Gummischläuche die gibt es nicht mehr. Wir haben heute ein modernes System gewählt. Also keine 1 zu 1 Nachbau nein, nein, nein, von früher. Nee. Geht gar nicht. Nee. Und, äh, Was wir auch gemacht haben, wie gesagt, diese sieben Tanks, die sind ja praktisch wie ein System von kommunizierenden Röhren miteinander verbunden. Man füllt da ein unter dieses Apparate äh, pinke Tüchlein und äh, das ist der Einfülltank und von da aus läuft das gesamte System voll. Und es gibt unzählige Schraubverschlüsse hier zwischen den Tanks und oh ja, man sieht das, ja. die potenziell natürlich alle undicht werden können. Alles Fehlerquelle quasi, potenzielle Alles Fehlerquelle. Fehlerquellen und wer will schon undichte Tankleitungen haben, wo er gar nicht mehr dran kommt. Müsste man, kurze Zwischenfrage, müsste man dann einen kompletten Panzer wieder zerlegen, wenn man das zusammengebaut hat und eine Leitung undicht wird. Oder gibt es irgendwie Wartungsgänge, Wartungsschächte, Zugänge oder sowas? Nein, no, es gibt keine Wartungsschächte. Also müsste man wieder... Wenn man weiß, dass zum Beispiel diese, diese Leitung da undicht wird, ja. dann kann man Glück haben, dass man dran kommt. Aber wenn diese Leitungen da oder die Leitungen da unten, unter dieser Abdeckklappe, ist ja auch noch ein Tank. Wenn der undicht wird, dann da ist noch ein Tank. Ja, ja, unter diesen beiden Klappen sind noch zwei Tanks in diesen Nischen drin. Ja, sieben müssen es sein, glaube ich. Sieben. Sieben, genau. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf und die beiden großen da. Und wenn da zum Beispiel von da unten was runtertropft, dann kann man nur die gesamte Kühlanlage rausnehmen, die Klappe aufmachen, den Tank rausnehmen, irgendwas wieder abdichten und alles wieder zusammenbauen. Das macht kein Mensch. Vielleicht ATU. Ja, ja, ja, ATU? ATU macht das bestimmt. Und deshalb haben wir jetzt eine neue Leitung ge gelegt, das ist die, die da so etwas schlecht äh, von links kommt und da reingeht. Das ist eine direkte Leitung von dem Einfülltank, hier unten durch. Die kommt hier durch, geht zu dem Benzinfilter und vom Benzinfilter wird sie weitergehen, direkt zu den Benzinpumpen am Motor. Der hier stehen wird. Der hier stehen wird. Und diese ganzen Gewindeverschraubungen, die ja auch alle schon ewig und drei Tage alt sind, dementsprechend ankorrodiert, die werden wir alle umgehen. Das ist alles viel zu risikoreich. Ja, das war eine gute Entscheidung wahrscheinlich. Finden wir auch. Danke. Und vier weiter? Ja, ja. Sollen wir eben runter, also wir da reingehen? Hm? Warte mal, wo äh, ist die, die Lampe ist da? Wie, wo ist die, Ja vom Turm. Ja? So, jetzt sind wir im Turm. Was ist da alles gemacht worden? Die Kanone fällt. Das siehst du sofort, ne? Ein gewissen Fuchs. Also, was hier drin liegt, das ist die Bedienung für den Kran. Der gehört hier nicht rein, den haben wir nur hier reingelegt, damit sie nicht draußen rumbaumelt und die Leute dagegen laufen. Schon klar. Also, der Turm ist jetzt ganz leer, bis auf diesen Winkelspiegelhalter, der muss noch ab. Dieses große Loch im Dach, muss das so sein? Ja. <lacht> das wird neu gedeckt. Das ist, da kommt die Kommandantenluke ja drauf. Hier kommt der Ventilator rein, der allerdings von vornherein fehlte. Habe ich hier noch nie gesehen. Äh, hier sind ja die beiden Munitionsgestelle drin. Eine Vielzahl von Schrauben war hier abgerissen. Der Willi hat sich zu einem Meister des Schraubenlösens entwickelt. Mhm. Der kann das mit äh, Heiß machen, mit Wasser abschrecken und in der Grippzange kriegt er jede Schraube raus. Jedes Gewinde ist hier nachgeschnitten und so. Jetzt schon nachgeschnitten. Ich dachte erst nach, also da, nach wo, dem Sandstrahlen. Nee, da, da wo es da, möglich war. Aha. Ja und ganz also heute haben wir viel Mühe gehabt diese Schrauben hier rauszukriegen hier wird ja die Kanone durchgesteckt und die die wird gegen eindringende Vögel oder Feuchtigkeit mit so einem Plastiksack geschützt da unten da liegt dieser Plastiksack Manschette ja ja Manschette zusammengenähte Manschette und die wird mit so einem Metallrahmen hier gegen geschraubt das waren ganz kleine Schrauben die sind fast alle abgerissen. 130 Stück. 36 meine ich seins. <lacht> äh, und ich glaube acht konnte ich da so rausholen. Äh, dann sind sehr viele abgerissen und dann haben wir uns entschieden bei den anderen den Kopf abzuflexen. Mhm. Äh, damit wenn man den Rahmen abnimmt, der Stumpen, der rausguckt, noch möglichst groß ist. Damit man möglichst viel Angriffsfläche hat, um mit der Zange das Ding rauszudrehen. Okay. Und wir haben sie alle rausgekriegt. Ein paar müssen ausgebohrt werden. Passt. Und was hier interessant ist, das kann man jetzt nicht mehr sehen. Willi ist ja so ein Reinigkeitsfanatiker, der hat das hier alles sauber gemacht. Hier war ein Bienen-Wespennest drin von irgendeinem von irgendein Insekt, was aushält wie ein Wespennest. Und es war auch ein Vogelei drin. Offensichtlich hat hier eine Art Mager oder sowas auch gewohnt hier in diesen, äh, in diesen Zwischenräumen. Ich sag's ja immer wieder: Panzer sind umweltfreundlich. Ja, genau. Ich schreibe auch in der, in der aktuellen, im aktuellen Update für, den, äh, für die Internetseite ein Kapitel Der Tiger und seine ökologische Nische. <lacht> also Bienen aus dem Zweiten Weltkrieg, interessant. Genau. Und ja, sonst ist hier eigentlich nicht viel zu sehen. Wie wird denn die Kanone eingebaut? Kannst du mal kurz ja, klären? Äh, also hier auf diese Platten kommen die äh, sogenannten oh. Schildzapfenlager. Das vorhin schon gefilmt. sind diese Dinger, die auch als Wiegenlager bezeichnet worden sind. Aber das, das ist die Wiege. Und diese beiden Zapfen da, mit in, über die die Wiege gelagert wird, nennt man Schildzapfen. Okay. Und diese beiden äh, Lagerblöcke, das sind die Schildzapfen. -Lager. Hier, hier wird es gelagert, genau. ne? Die, werden, die beiden Lagerblöcke werden hier angeschraubt. Also sagen wir mal so, die, die kommen auf die Wiege drauf. Die Wiege wird äh, hin, und die haben wir jetzt hier durch die Kommandantenkuppel. Äh, rausgeholt, das heißt, wir lassen sie auch hier wieder rein und äh, dann wird die hier montiert. Das, das kleine Loch, naja. das, geht, ja. das geht sogar ganz gut. Was schwer ist, ist die Kanone hinten rauszukriegen. Das war deswegen schwer, weil die Klappe bei uns nicht mehr ganz aufging. Da fehlt ein paar Zentimeter bis unten, sodass wir das Rohr da praktisch nicht mehr rauskriegen. Das Bodenstück hat da gehakt. Und das, die Kanone wird im Prinzip von hinten reingeschoben in die Wiege rein und dann befestigt und dann guckt das alles vorne raus. Wenn man das alles einmal gemacht hat, dann weiß man die Handgriffe. Also zuerst die Lagerböcke in die Wiege, dann alles zusammen durch die Luke rein hier befestigen und dann kommt der innere Teil der Kanone wieder genau. von hinten ja. dadurch, durch die Wiege. Genau. Und dann wird der äußere Teil. Draufgesteckt von außen genau. und mit der Überwurfmutter festgeschraubt. Genau. Okay. <lacht> ja. Wahnsinn. Macht er oh. nicht jeden Tag. Und die, der Turm wird demnächst geduscht. So kann man das sagen. Sand <lacht> geduscht. Sand geduscht. Okay. Termin steht noch nicht fest. Rohr draufgeschoben und fängt Beschüsse ab, damit das. Äh ja, damit das Rausig weiter. Da wird bloß drauf gesteckt. Naja, es gibt, ah, hier, es das gibt hier zwei, so, zwei so, äh, ja, Führungseisen im Grunde. Und hier kommen so, äh, so Fixierbolzen rein. Okay. Die kann man hier von, von oben und von unten dann mit einer Schraube lösen. Über eine Schweinearbeit. 800 Kilo, das Teil habe ich gelesen auf Facebook. 824 oder sowas. Ja. Ne, ja, ja. Ich bin jetzt hier vor der Reparaturhalle im Museum. Schweizer Museum voll steht hier ein Leo 1 drin. Leo 1 A5. Jetzt gucken wir mal da rein, das ist die Motorhaube offen. Das ist ein Leo 1 A5 mit einem Schweiß, äh, Schweißturm, geschweißten Turm. Da sieht man die Schweißnähte. Der ist eckig, im Gegensatz zum Gursturm, der rund ist und auch so über Schottplatten verfügt. Der ist hier geschweißt. Das ist der Motor. Zwei, drei, vier, fünf. So groß wie mein Auto ungefähr. Um mal in den Turm rein, wenn wir schon die Gelegenheit haben. Das ist der Wahnsinn. Darf man da reinklettern eigentlich? Ich darf reinklettern. Bitte? Nein, nein, die geht mit. Probieren wir mal da reinzukommen. Da sind Kästen, für Staukästen und das ist der, das ist der Kommandantenplatz, das ist der Richtschützenplatz. Kommandant... Äh. Bitte? Die Lampe, das habe ich schon gesehen, ja. Mein Vater, Arsch! Wow! Kommandant und Richter, und da drüben ist der Lader und der Fahrer ist dann. Also, da ist der Richtschütze direkt da vorne. Der Richtschütze ist eins weiter vorne, ja. Und da drüben links ist der Ladeschütze. Der Schütze. Da kannst du es gerade nach vorne sehen zum Fahrer. Da der abgeklappte sitzt ist der Fahrer. Wow! Das ist der. Sichtgerät für den Kommandant. feldbeobachtungs spiegel Umschaltung. Also Tag-Nacht-Nachtsicht. -Nacht das ist der. Weil die Richts visier oder Panoramavisier, glaube ich, heißt das. Ich bin mir nicht sicher. Da kann man hier auf Infrarot umschalten. Total, total eng. So und hier sitzt der Richtschütze, ein Sitz vorne. Oh, wo, wo soll ich meine Schulter hin tun? Ich packe sie mal weg, der in die Tasche. Also, das, das ist mal eng. Das ist mal eng. Und das ist ein Richtschützensitzplatz. Also, man sieht hier vielleicht. lampe genau super das ist praktisch kurze fix also, also passe hier gar nicht mehr rein seht ihr das ist praktisch mein arsch und meine schultern passen gar nicht rein hier ist kein platz für die schulter das ist der richt links zum kanone richten nach vorne drücken nach hinten drücken hochrichten, links drehen rechts drehen und hier ist so ein abzug auf der anderen seite das ist natürlich zum schießen dann wenn man sieht hier dieser, das ist der abzug ich habe jetzt Angst drauf zu drücken die schießt natürlich nicht weil die nicht geladen ist aber ich trotzdem Angst drauf zu drücken irgendwie hat man Respekt vor so einer Maschine auch wenn das blöd klingt man sieht hier die Durchschlagswerte für die Granaten Durchschlagswerte sind Richtwerte wenn man zum Beispiel sagt ich habe die und die geladen das ziel ist so weit entfernt wie was muss ich welche markierung muss ich aufrichten und durch das ding gucke ich durch quasi da gucke ich durch hier ist das das ist praktisch das puffer dass man den kopf nicht an das ist das Puff, der puffer und hier ist das visier aha direkt im visier wow, feuer das sieht so aus wie man das aus videospielen kennt hier ist der Turmstand, Anzeiger, Lampentest, oh je, yeah. also zum Fahrersitz klettere ich jetzt nicht. Da muss man irgendwie, wo muss man durch, da durch und da vorne durch scheinbar. Da ist meine Mission. ich werde schon gerufen, ich muss wieder rausklettern. Also Da ist die Fahrerluke. Da ist die Fahrerluke. Jetzt habe ich sie von Ihnen nicht gesehen, weil der Turm zur Seite gedreht ist. Hat man den Fahrerplatz nicht so gesehen. Das ist schon großartig. Das ist die Lenkung. So, jetzt viel ich da runter. darf nicht. treten. Hoppala! Oh. <lacht>